Ich bin gebeten worden, euch dieses niederländische Gebäck zu zeigen, die sogenannten Olli Man nennt sie auch Ölkugeln oder Silvesterfutschen. In Österreich sind sie wohl unter gebackene Mäuse bekannt. Und ich verlinke euch das genaue Rezept unter diesem Video. Es ist richtig einfach. Das sind 600 Gramm Mehl, Dinkelmehl könnt ihr selbstverständlich hier auch verwenden. Dann habe ich hier 14 Gramm Salz, ein Ei gebe ich hinzu und ich habe schon mein Hefewasser hinzugegeben. Hier auf diesem Kanal dreht sich ja alles um dieses Thema und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, warum ich überhaupt die Hefe selber mache, schaut mal oben rechts, da findet ihr eine hilfreiche Playlist. So und hier habe ich einmal die Milch. Das ist eine richtig große Menge, also wenn ihr nicht so viel von diesen Krapfen essen möchtet, dann nehmt nur die Hälfte von dem Rezept und da warten schon die Rosinen und der Apfel da drauf. Und für mich war es tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Gebäck gemacht habe. Und deswegen habe ich erstmal meinen Knethaken wie immer genommen. Habe dann aber gemerkt, dass es eher so ein Waffelteig mäßig Fangkuchenteig von der Konsistenz her und habe dann meinen K-Haken genommen von meiner Küchenmaschine. Also Knethaken ist hier das Falsche. Ich mache hier zwei Varianten. Meine langjährigen Zuschauer wissen. Ich hasse Rosinen, aber für euch mache ich das wirklich gerne. Ich gebe sie hier da einmal in den Teig und ich mag das lieber mit dem Apfel. Das mache ich in die zweite Variante, den schäle ich mir mal eben und ich finde perfekt dafür passen diese Äpfel, die schon so ein bisschen schrumpelig sind. Das finde ich ist einfach geschmacklich immer am besten und meiner Meinung nach schmeckt man den Apfel hinterher gar nicht raus. Also wenn ihr euren Kindern mal ein bisschen Obst unterjubeln wollt, dann ist dies hier wirklich die perfekte Variante. Und äh, diese Ollibollen sind wie gesagt ein niederländisches Gebäck, also quasi wie Donuts und Siedegebäck mit Öl. Und das wird immer traditionell zu Silvester und bei Kirmessen gegessen und deswegen wollte ich euch das zeigen. Eigentlich wollte ich das auch mit Dinkelmehl machen, aber ich hatte nicht mehr so viel zu Hause und ich musste damit den Rezepten ein bisschen haushalten, wie ich was wo mache. Also entschuldigt bitte, dass ich das heute nicht mit Dinkelmehl mache, sondern mit Weizenmehl. Aber tatsächlich geht das auch mit Dinkelmehl. Da dürft ihr den Teig halt nicht so lange kneten, vielleicht so fünf bis acht Minuten. Von daher ist es da am besten, wenn ihr das wirklich ordentlich dann einmal unterhebt und das nicht so wie ich mit dem Rührgerät probiert. So, die Apfelstücke genauso wie die Rosinen hebe ich jetzt einfach drunter. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr das später macht, wenn der Teig aufgegangen ist. Ich persönlich finde aber, es ist immer ein bisschen schöner, gerade bei Rosinen oder getrockneten Früchten. Denn man könnte hier jetzt auch zum Beispiel Zitronat oder Orangeat nehmen. Das habe ich zum Beispiel auch noch mal gelesen, dass ähm, die noch mal so ein bisschen aufweichen durch den Teig beim Aufgehen. Und das Ganze hatte ich dann in den Kühlschrank gegeben über Nacht. Weil ich nicht so viel Zeit hatte, ich musste das ein bisschen koordinieren und habe es dann am nächsten Morgen den ganzen Tag aufgehen lassen und habe sie dann abends durchgebacken. Super einfach und ganz simpel und ich bin echt gespannt, ob ihr die kennt oder ähm, ob ihr die überhaupt schon mal gegessen habt und wie sie euch gelingen. Hier könnt ihr die Bläschen erkennen, also es ist wirklich toll geworden. Übrigens, in einigen Regionen Belgiens, habe ich äh, bei Wikipedia gelesen, wird dieses Neujahrsgebäck auch Smoothbollen genannt. Also Schmalzkugeln. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, denn früher wurden sie wohl in Schmalz ausgebacken. So und ich habe euch ja versprochen am Anfang, da gab es ein Foto, wo links so schöne braune Ollibollen waren und rechts so helle. Und das möchte ich euch jetzt verraten. Wie einige von euch schon wissen, ich liebe meine Küchenmaschine, das ist eine Kenwood Cooking Chef und da wollte ich jetzt mal das auszuprobieren, damit zu frittieren, denn tatsächlich geht das bei meiner Maschine. Hier könnt ihr das sehen, ich habe da erst einmal mit den Rosinenolibollen angefangen und obwohl das ein Induktionsherd ist und ich das 15 Minuten schon auf 180 Grad hatte, sind die irgendwie nicht dunkel geworden. Die waren total unansehlich, also wahrscheinlich waren sie gar, aber das war also nichts. Also es ist ein bisschen braun geworden, so an den Rändern, aber nicht so wie ich mir das wirklich vorgestellt habe. Das ist echt schade, falls einer sich damit auskennt, also gerne ein Tipp, was ich da hier falsch gemacht habe. Ansonsten echt schade, das hätte ich gerne an meiner Küchenmaschine genutzt. Kann es aber leider nicht. Von daher habe ich Fett in eine Pfanne gegeben. Damit habe ich immer die besten Ergebnisse, wenn ich irgendwas frittiere. Ihr könnt das selbstverständlich auch in einem großen Topf machen. Passt bitte auf, denn es spritzt teilweise sehr. Und ihr nehmt jetzt zwei Löffel, tunkt die einfach in Öl ein und dann nehmt ihr immer so esslöffelweise da diese Olibollen ab. Das soll also quasi so Kinderfaustgröße sein. Und die sind super einfach und gelingen echt perfekt. Und äh, apropos perfekt, äh, seit kurzem biete ich ja auch Mitgliedschaften hier bei YouTube an und äh, da habe ich ein bisschen was umstrukturiert, für mich ist das Thema ja auch neu, ich mache das erst seit einem Monat und ich möchte mich bei meinen Unterstützern bedanken, habe das aber jetzt umgeändert, dass das nicht namentlich ist oder beziehungsweise erst ab einer gewissen Stufe, weil das vielleicht für den einen oder anderen anstrengend ist, auch bei den Mitgliedern vor allem, da wurde ich drum gebeten und dem komme ich, wie ihr wisst, immer gerne nach. So Und guckt euch das mal an, also das ist doch wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den anderen. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und am besten teilt ihr es, damit so viele davon erfahren, wie einfach und leicht man mit Hefewasser backen kann. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und schaut mal, die werden jetzt schön mit Puderzucker bestäubt, also so ähnlich wie diese Mutzenmandeln und ich beiß da jetzt mal rein und ich kann euch sagen, die sind wirklich ein Genuss. Und hier auf dem Bildschirm seht ihr noch weitere Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Liebe Grüße, eure Emma.